von Freikorps hingerichtet, Karl und Rosa vom Berliner Eden, noch hundert Jahre später mahnen sie und mahnen immer wieder wir, kein Vergessen, kein Vergeben. Als zweitausendfacher Mord gleich finsterer Rache niederging, Gustav Landauer gemeuchelt ward, gegen der Räterepublik die Herrschaft blutgetat beging. All die Echos hallen wieder und ich schreib die Namen nieder Von jenen, die ermordet, sind kein einziger Verhalt im Wind Victor, presente in mi corazón, im Herz noch immer mir anwesend Hör seine Lieder, seh sein Bild, zärtlich singt für Chile er Was noch immer ist erstrebend für die Freiheit und den Sozialismus. Focht in Bolivien Tamara als Guerillera gegen Staatsmacht. Am Rio Grande traf eine Kugel, sie wurde ermordet wie Gewahrer. All die Echos hallen wieder und ich schreib die Namen nieder. Von jenen, die ermordet, sind kein einziger Verhalt im Wind. Jeden Abend mühsam ließ neue Bilder wachsen, bis er von der SS erhangen war. Mein Herz weint heute noch, doch Welten drehen um neue Achsen. Bestlein, Sefko, Elsa, sowie viele andere auch, ließen im Widerstand ihr Leben. Gegen die Bestien und am Schattenrand, so geht's Gedenken ihnen ebenfalls, die so vieles für die Freiheit haben gegeben. All die Echos hallen wieder und ich schreib die Namen nieder. Von jenen, die ermordet, sind kein einziger Verhalt im Wind. Ein Leben lang verfolgt, wurde Nassim Hikmet für die Worte, die der Liebe er geweiht. Der Knast entzog des Lebenskraft, starb zu jung an fremdem Orte. Schwarz und Rot hielt er zusammen, gegen faschist Du Ruti und sein Traum von Freiheit ward erschossen und wird doch einst wahr. All die Echos hallen wieder und ich schreib die Namen nieder. Von jenen, die ermordet sind, kein einziger Verhalt im Wind. Für Ulrike dreht sich bunt mir im Geiste immer noch ein Rad. Um vor Kälte mich zu schützen, wie am Grabe ich sie schrieb, Man subversiver Tat. In den Dschungeln der Städte, in den Bergen von Kurdistan, kämpfte Andrea Solidarisch an der Seite der Genossinnen gegen Terror und faschistischen Wahnsinn. All die Echos wieder und ich schreib die Namen nieder. Von jenen, die ermordet, sind kein einziger Verhalt im Wind. Tyrannen Ende war nicht fern, als es kam des Todes Kunden. Salvador erdrosselt ward, für den Mut zu hoffen. Doch einmal kommt der Freiheitsstunde. Carlos, Julian, Sonja und Yolanda, vom braunen Neonazi-Mob ermordet, ihrer Widerworte wegen, ihr eigenes Sein soll sein, der Grund, wenn rechter Terror übermordet. All die Echos hallen wieder und ich schreib die Namen nieder, von jenen, die ermordet sind, kein einziger Verhalt im Wind. Mannschein kämpft ein Leben lang, trotz aller Repression, Neus Catala Paliecha. Hätte ich nur einen Teil ihres Muts, teile doch ihre Vision. Für Freiheit, Mensch und Tier kämpfte Bertha all ihr Leben. Auch wenn sie dafür umgebracht, es endet nicht der Kampf, in dem wir immer wieder uns erheben. All die Echos hallen wieder und ich schreib die Namen nieder. Von jenen, die ermordet, sind kein einziger Verhalt im Wind. Dutschke ohne Sorg Giuliani erlagen jener Kugeln Wunden. Den tödlich folgen feiger Schüsse der Schergen finstrer Reaktion, die erwirken und erbunden. Als Sacco und Vanzetti starben, war sein Akt der Tyrannei, der Wehkür Knechten Knechtenkapitals. Der Herrschaft williger Justiz gibt endlich die Gefangenen frei.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 Voll Liebe für das Leben Als sie selbstlos Hilfe gab Ermordet durch Blackwaters Schergen In meinen Träumen kämpft Schenk immer noch, wie ich sie kannte Tag um Tag All die Echos hallen wieder und ich schreib die Namen nieder. Von jenen, die ermordet sind, kein einziger Verhalt im Wind. Ungezählt war je die Zahl, all jener, die verschwunden. Gerichtet durch die Reaktion, durch paramilitär und tiefen Staat in meiner Seele wunden. Die Echos heilen wieder und ich schreib die Namen nieder Von jenen, die ermordet, sind kein einziger Verhalten im Wind From January till December We all will fight and will remember Around this world we will unite A class war, one struggle and one fight No lo olvidaremos Luchamos y recordamos No los perdonaremos A los que están muertos. Kämpfen und gedenken. Fight and remember. Luchamos y recordamos.